Beiden-Skandal im Wahlkampf gezielt vertuscht. Wie gezielt die Politik Einfluss auf die Berichterstattung nimmt, besonders in den sozialen Medien, kann an folgendem Beispiel betrachtet werden. Am Ende des Wahlkampfs 2020 wurde die Facebook-Experten für öffentliche Ordnung und Recht, Anna Makanchu, beauftragt, alle negativen Meldungen auf Facebook über Joe Biden als Fake News zu bezeichnen und jeden, der auf die Originalquellen verlinkte, zu sperren. Brisant war der Inhalt der Meldungen, welche vor allem verdeckte Bezahlungen der Ukraine an eine New Yorker Firma in zweistelligen Millionenbeträgen betraf. In diese waren Joe Biden sowie sein Sohn Hunter Biden, ein US-amerikanischer Rechtsanwalt und Wirtschaftslobbyist, verwickelt. Damals war Biden noch als US-Vizepräsident für die Ukraine verantwortlich. Interessant ist, dass Anna Makanchu zu dieser Zeit unter Biden die Zuständige für die Ukraine war und nebenbei auch Non-Resident Senior Fellow beim transatlantischen Netzwerk Atlantic Council. Dies ist eine Denkfabrik, deren eigener Auftrag es ist, die US-Führung weltweit zu fördern und internationalen Angelegenheiten Einfluss zu nehmen. Somit war Makancho alles andere als eine neutrale Person. Dennoch durfte sie in der Endphase des Wahlkampfs bei Facebook alles löschen, was über die Skandale Bidens in der Ukraine bekannt wurde.